Das klappt gar nicht. Und willkommen zu diesem neuen Video. Und was ich zum Beispiel so bekommen habe, ist zum Beispiel das hier: das ist ein Alexa. Besser gesagt ein Echo Dot. Eine 6 Terabyte Festplatte. Danke, dass Sie BD gewählt haben. Cool. Und Leute, dann habe ich noch etwas bestellt. Und zwar: Gott, ähm, das Ganze. Oh, jetzt haben wir hier einen schönen Adventskalender. Hier sind sogar die Türen ein bisschen auf offen. Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Und vielleicht ist das schon ein Jahr alt oder so. Aber vom letzten Weihnachten oder so, Jelly Beans, wer kennt die nicht? Es gibt diese Sorten, 24 Tüten. Und hier gibt es sogar eine Überraschung. Dann beginnen wir doch mal mit dem ersten Türchen. Leute, kennt ihr das, wenn ihr so das erste Türchen sucht und es überhaupt nicht findet? Dieser Pisser hat sich hier versteckt. Was ist hier? Okay, das sind so welche grünen. Das hier ist Zitrone. Huh, Habe ich den guten erwischt. Türchen Nummer 2. Oh, wir haben was Seltenes. Also, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist geil. Achso, das sind geröstete Marshmallows. Kommen wir zum nächsten Türchen. Da ist nichts drin. Hier steht doch 24 Bags inside. Also 24 Töten von denen. Und hier ist einfach eins nicht da. Was ist das denn für eine Pisse? Hast du gehört, Gott? Du hast das bestimmt von Ebay oder so. Weil das jemand schon angeknabbert hat. Die vier. So was. was ist das? Okay, ich glaube, das ist so ausgebleicht, der Ananas. Boah, ich habe das Schlechte bekommen. Also, das ist echt krass, wenn man so beim 24. und so per Zufallsprinzip einfach das Schlechteste bekommt. Nein, das ist alles jetzt runtergefallen. Die 5. Da ist nichts drin zum heiligen Fakten. Oh! Nein, nein, kann ich runter. Das hier ist das und das ist für Pfirsich. Energy Push. Türchen sieben da ist nichts drin so zum heiligen Kack... Weiter geht's! Leute, hier ist auch nichts drin! Neunte! Hier muss was Gutes drin sein, Alter! Oh shit! Boah, da haben wir das Geile! Und zwar haben wir Cappuccino! Ich oh, weiß Boah! Geil, geil, geil! Nächstes Türchen! Da ist nichts drin, Alter! Naja, wir spoilern uns nicht, wir machen weiter. Die 24 Schwimmen. Was ist das? Blaubeere. Das ist geil. Schmeckt auch so in Richtung Tee. Hier ist nichts, hier ist nichts. Kokosnuss. Was ist das? Deutlich haben wir es. Ananas. Ananas. Oh, das schmeckt, das war bisher das Geilste irgendwie. Noch ein paar Gönnen. Noch mehr weiter. Dann wieder Zitrone. Wir haben was Neues. Und zwar... Oh, das ist Wassermelone. Ah ne, das ist keine Wassermelone. Das ist nur eine grüne Banane. Äh, was, was laber ich? Eine grüne... Grünes Apfel. Das ist ein grüner Apfel. Die Elf. Entweder Himbeere oder rote Banane. roter Apfel. Also diese ganzen Bananen schmecken voll gut. Alter, was für Bananen? Was ist denn heute los mit mir? 24. Und der 23 ist nichts. Leute, wir müssen jetzt Glück haben, ja? Die 24 ist hier. Wir müssen das jetzt aufmachen. Auf die brutalste Art und Weise. Und Tutti Frutti bekommen. Beziehungsweise die Weihnachtsüberraschung hier unten. Da ist wieder nichts drin. Mir reicht's. Also Leute, das war ein Kalender, und auch in der Beschreibung verlinkt, diese Kacke. Das kam natürlich nicht von meinen Eltern, sondern ich es mir bestellt. Herr Gott. alles schmutzig. Also Leute, wenn ihr so einen Kalender auch wollt zum nächsten Weihnachten... der erste Link in der Beschreibung. Gott, gib mir bitte noch etwas, was irgendwie zum Opening dienen könnte. Irgendwas... Was ist das? Äh Gott, aber wie soll ich das denn bitte öffnen? Jeder weiß doch, was da drin ist. Das ist doch niemand irgendwie eine Überraschung, was da ist. Also Leute, hier hinten, ja, kann man das hier aufmachen, ja, das ist super. Und dann kann man hier so aufmachen, ups, und dann fallen die ganzen Süßigkeiten raus zum Zuckerschock. Führt das dann, ja, zerreicht man das so richtig und dann... Ja Gott, das war zwar ein gutes Opening, aber ich brauche noch irgendwas zum Finale, was richtig heftiges. richtig heftiges. Danke. Das ist das Lisa-Magazin, wir kennst nicht. Oh, diese Gummibärchen. So, äh, ich habe gerade gesehen, dieses Magazin kostet 4,20 Euro. Man kann das anscheinend hier so einstellen und dann leuchtet das in der Nacht, aber halt nur in der Nacht super. Pferde und Co. Nein, das ist zerrissen. Wegen diesem extra. Hier hinten ist nichts, dann gucken wir einfach mal vorne hier. Äh, Leuchtbox leuchtet im Dunkeln mit 80 Buchstaben und Zeichen. Das ist cool. Ja und das ist nur Fake, dieses A-Box. Ah, die geile Leuchtbox. Das ist auch gefaked. Das ist nicht eingestellt. Hier ist der Real Shit. Das wollen wir jetzt ausprobieren. Alter, sind Sie zu faul, Batterien reinzumachen? Sag, so, ich habe jetzt Batterien reingemacht, Leute. Und ich mache es an. Ich habe es gerade angemacht und es passiert nichts. Ach doch, es geht an, aber das Licht ist so schwach. Seht ihr das? Okay, alle Zeichen. Leute. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Also ganz schön. Was ist denn noch so in diesem Heft? Tipp, du willst deinen Liebling etwas Gutes tun? Dann, das steht hier. Übrigens kann ich euch das Ganze jetzt nicht komplett zeigen, weil das wäre ja gegen das Gesetz. Und das Geilste, hier gibt es einen Kalender. Und er steht sogar Like. Also macht es auch bei Huber. Alter, die haben ja Merch. Das ist so billig. Brr. Wer lacht jetzt über so etwas, der schreibt das mal in die Kommentare. Wer so über sowas lacht, dann lache ich mit. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Heft. Gott, gib mir noch etwas. Na, wieso nicht? Wieso gibst du mir nichts? Ja, ist klar, zu viel. Ich, ich, ich brauche es für ein Video. Ich strecke bis zu neun Minuten, Alter. Das müssen wir machen. Aber Leute, ich habe noch Vers für euch von mir persönlich. Und zwar: Hier unter diesem Tisch sind zwei saftige Eier. Die Überraschungseier. Wusstet ihr, dass Kinderüberraschungseier äh, Kinderarbeit sind? In Amerika verboten, hier können wir es genießen. Überraschung. So viel Papier, dass man es nicht verschlucken soll. Hier ist erstmal so ein Teil, dann noch so ein Teil, zuletzt noch so ein Teil. Ich habe das gerade kapiert, das ist... Ähm, ich habe das doch nicht kapiert. Hm. Jetzt weiß ich's. Hm. Leute, seht ihr, wie viel Kram hier ist? Also auf jeden Fall schönes Spielzeug. Ihr wisst, was zu tun ist. Boah, das war das Messer. Ein Hai. Ein Hai. Aber vielleicht schickt mir Gott jetzt doch irgendwas. Gott schickt mir was. Wieso denn nicht? Ich hab ja Alexa. Alexa. Bestell bei Amazon irgendwas Überraschendes. Ich spiele den Song. Ich bin bereit. Richtig? Nein! Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann dreht mir Daumen nach oben, weil mich extrem freuen und Kritik kritikvoll. So richtig geil. Die es abgefallen, aber ist ja auch ja. Der Huber begleitet euch, haut raus und <lacht> tschüss.